Ja, Kurze Wiederholung zum Thema Bilanz. Eine Bilanz ist ein Abbild des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Bilanz zum 1. Januar nennen wir Eröffnungsbilanz. Das ist die Bilanz zum Beginn des Geschäftsjahres. Wir haben immer meine linke Seite, die Aktivseite, und eine rechte Seite, die Passivseite. Auf der Passivseite sehe ich, woher stammt denn mein Kapital, das mir zur Verfügung steht. Also meine Mittel, die ich verwenden kann, das ist die Mittelherkunft. Und auf der linken Seite, da sehe ich dann, wie ich dieses Kapital einsetze, also die Mittelverwendung. Zum Beispiel habe ich mir Maschinen davon gekauft oder das Kapital liegt das Geldvermögen auf der Bank oder in der Kasse. So, und dann löse ich die Bilanz in T-Konten auf. Hier mal als Beispiel das T-Konto Maschinen. Ich löse... Die Bilanz deswegen in Konten auf, um jeden Vorgang im Geschäftsjahr detailliert zu erfassen. Und das nennen wir Buchen. Ich buche also auf T-Konten. Die erste Buchung, die wir immer machen zu Beginn des Geschäftsjahres, ist die Eröffnung der T-Konten. Und da müssen wir jetzt mal in die Bilanz reinschauen, denn da sehen wir ja die Bestände, das heißt die Anfangsbestände. Zum Beispiel beim Konto Maschinen habe ich einen Anfangsbestand von 24.000 Euro. Das heißt, ich habe gegenwärtig am 1. Januar Maschinen in diesem Wert in meinem Unternehmen stehen. Und bei Aktivkonten ist es ja so, Mehrung im Soll oder ist es Brücke linke Seite der Bilanz, auch linke Seite ins T-Konto den Anfangsbestand eintragen, nämlich 24.000 Euro. Bei Passivkotten ist es genau andersrum, da trage ich den Anfangsbestand ins Haben ein. Und jetzt ist es so, letztes Jahr in der Jahrgangsstufe haben wir da einfach Anfangsbestand dazu geschrieben und die Sache war für uns gut, das war auch in Ordnung, aber jetzt wollen wir es richtig machen, denn wir müssen einen wichtigen Grundsatz beachten, nämlich den Grundsatz der doppelten Buchführung. Wir haben ja immer mindestens eine Soll- und mindestens eine Haben-Buchung, damit wir zum Beispiel auch einen Buchungssatz bilden können, soll an haben. Aber in diesem Fall, wenn wir da einfach Anfangsbestand schreiben, da habe ich ja nur eine Buchung, nämlich nur eine Sollbuchung beim Konto Maschinen. Es fehlt uns also eine Habenbuchung. Und wie wir das lösen, das schauen wir uns gemeinsam im Unterricht an.